<lacht> ja, Anwendung der Normalverteilung bei gegebenen Erwartungswert und Standardabweichung. Also wenn die beide gegeben sind, oder? Wie kann man die Normalverteilung so definieren? So. Die Normalverteilung ist eine Art Wahrscheinlichkeitsverteilung. Es hat einen grundsätzlichen Unterschied von der Binomialverteilung. Die Binomialverteilung kann durch ein Säulendiagramm dargestellt werden. In diesem Diagramm kann man genau ablesen, wie oft ein gewisser Wert vorkommt. Es gibt in dieser Darstellung sogenannte Werte, also 1,2 oder 1,2, 1,3. Also die sind nicht kontinuierlich, es gibt nur 1,2 und 1,3, nicht die ganze Zeit. Die Werte kann man abzählen, wenn die Darstellung diskret ist. Man kann sagen, dass es Werte gibt bei der Binomialverteilung. Das Ergebnis kann einmal oder zweimal oder dreimal oder fünf runde Zahlen vorkommen. In der Normalverteilung ist das nicht der Fall. Die Normalverteilung ist eine Grenzfunktion von N. Man sagt, dass sie eine stetige Funktion ist. Also das Gegenteil sozusagen von Diskret ist stetig. Alle kommen vor. Sie ist allerdings ganz symmetrisch. Die linke und die rechte Seite sind ein Spiegelbild voneinander video so gesehen so, so sieht es aus das jetzt hier ist nicht genau aber so könnte eine binomialverteilung verteilung nicht aber auf jeden fall dass es hier diskret man kann so sehen dass diskrete werte gibt so ähm, wo waren wir hier gut sie ist allerdings ganz symmetrisch in der Natur sind viele Größen normal verteilt, wie wir in einem Video gesehen haben, wie man die Normalverteilung benutzt, können wir nur konkreten Beispiels verstehen. Die Größe der männlichen Giraffen ist normal verteilt, sagen wir so. Ja? Also arithmetisches Mittel, das wäre sozusagen der Durchschnitt, 5,20 Meter. So wie äh, sich von diesem Mittelwert, die anderen Werten abweichen, die Standardabweichung. Welcher Anteil der grafen ist kleiner als 5,62 Meter? Hm. Okay, um diese Frage zu beantworten, brauchen wir die Standard-Normalverteilung. Die Werte einer Normalverteilung können wir nicht genau berechnen. Die Standardnormalverteilung ist die Normalverteilung mit der Wertung 0 und Standardabweichung sigma ist gleich 1. Für die Standardnormalverteilung wurden die Werte schon gemessen, werden in der folgenden Tabelle. Mit ihrer Hilfe von dieser Tabelle kann man sagen, welcher Anteil der Werte innerhalb eines gewissen Intervalls liegt. Äh, liegt der Anteil. So, da ist eine Tabelle, die hat man gerechnet. Ja, z. Z. V. von z. Was bedeutet, wie viel wir von der Mitte bringen? das bedeutet? Hier zum Beispiel 0,0 und dieses Sternchen bedeutet das hier 0. 0,5. Wenn wir jetzt hier, hier so hingehen, 1,2 sagen wir mal 5, 1,25, ja? also innerhalb von 1,25 Standardabweichungen oberhalb des Mittelwertes, also des Durchschnitts und so weiter und so fort, haben wir 0,89 des Ganzen, also äh, 89,43 und so weiter und so fort Prozent der Werte. Das ist die Bedeutung dieser Tabelle. Gut, schauen wir jetzt das konkrete Beispiel. Der also µ, die Mitte, ist 5,20 Meter. Und wir wollen sehen, wie viel, welcher Anteil wir bis 5,62 haben. Beides 5,62 von 5,20. Das ist, machen wir einfach Differenz. 0, Wie oft die Standardabweichung ist, dieser Wert hier. So, das ist 0,42. Das ist ungefähr 1,68 mal diese Standardabweichung. Der 2 ist ungefähr 1,68 mal die Standardabweichung. Okay? Wenn man die das durch das macht, das Ergebnis ist 1,68. Die zweite Nachkommastelle, 1,68, daher müssen wir hier mh, diese Spalte hier, das ist die zweite Nachkommastelle. Okay, und 6,8 bedeutet 3,52 Prozent alle Grafen. Somit haben wir die Frage: Was ist jetzt, wenn der Grenzwert kleiner als der Erwartungswert ist? Dann hm? das bedeutet, wir müssen 1 minus die gerechnete äh, wenn wir in unserem Beispiel den Anteil bis 5,04 Meter Größe gefragt hat, hätten, ja. der Unterschied zwischen Mittelwert 5,20, das war der Erwartungswert, steht ja hier in der Aufgabe, 0,6, welcher Ja. ja, hier sind wir. 73,8. Nur das ist oberhalb. Um das unterhalb zu finden, müssen wir eins minus diesen Wert berechnen. Macht 109 Prozent. Also hier Meter haben wir 26,109 Prozent der Giraffen. Wenn die Frage zwischen, müssen wir die entsprechende Anteil einfach subtrahieren. In unserem Beispiel, wenn der Anteil der Giraffen zwischen 5,04, ja? also 5,62, das sind 95,352 Prozent. 5,04, das ist 26,109 Prozent. Halt 69,243 Prozent der Giraffen liegen zwischen 5,04 Prozent Meter, Das ist allerdings, äh, ja, wenn wir unendlich gut was wäre jetzt mit der direkten Anwendung der Normal also ein bisschen komplizierter kommt ist es wenn wir gegebenen Grenzwerten haben das werden wir in einem anderen Video sehen